leckeres chirke paprikage für euch. Mmh, es wird richtig wundervoll, es wird richtig lecker und dazu ihr Lieben braucht ihr ganz einfach folgende Sachen. So, und dazu nehmen wir uns jetzt als erstes hier mal schön das Hühnchen hier. Zur Hand Ein schönes Maishähnchen habe ich hier, eine schöne gelbe Farbe, wird natürlich durch das Zufüttern von Mais. Als erstes hier in unserem Topf gibt es ihr schönes, feines Mangalitsagir. Das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, dass das essentiell ist in der ungarischen Küche. Und zwar lassen wir das im Topf schon mal aus. Und dazu brauchen wir eine wunderbare große Zwiebel. So, die Zwiebel. Einfach erstmal hier fehlt. Okay. Die schneidet ihr in schöne, feine, kleine Würfelchen. Ja? So. dass das Mangelitzer das Fett schön zerlaufen ist. Ich kann das schon mal hier direkt zu Fett dazu. Die schwitzen wir jetzt einfach nur schön farblos an. Ja? Gut, in der Zwischenzeit bitten wir uns hier unseren so, und dann tun wir hier die Keulen auslösen? Die beiden Seiten? Machen So, dann haben wir hier zwei Brüste. Das darf gerne am Knochen bleiben. Ja? Also hier schön halbieren erstmal. Und warum am Knochen? Weil der Knochen natürlich hier für uns auch noch eine Rolle spielt und der bringt nämlich natürlich richtig schönen Geschmack. was ja, gleich das bisschen Haut noch mit rauslaufen hier. Knochen, ne? Wichtig. So, wenn die Zwiebeln schön glasig angeschwitzt sind, dann kommt Paprika ins Spiel, und zwar nimmt er hiervon. jetzt mal einen Esslöffel, ja. Einen schön gehäuften Esslöffel, den da rein. Nehmt es vom Herd runter, damit der Paprika nicht verbrennt. Wenn er verbrennt, entwickelt er Bitterstoffe und dann ist alles für die Katze. Dann könnt ihr von neuem beginnen. Also immer schön von der Flamme runternehmen und den Paprika hier schön verrühren. Also immer schön von der Flamme runternehmen. Und den Paprika hier schön berühren. Und wenn ihr den Paprika dann drin habt, dann kommen hier schon unsere Hühnerteile dazu. So, alles da rein. Jetzt könnt ihr könnt das auch wieder auf den Herd schieben. Gebt ihr wieder ein bisschen Dampf und spritzt es schön an. Schaut euch diese herrliche Farbe an, Grauen. So, wieder ein Stück runternehmen, denkt dran. Verbrennen wir auch nicht. Jetzt schnappt bei euch das Salz. Also hier schönes Bergkernsalz und Salz, das Hühnchen schön ein. Temperatur ein bisschen runter und jetzt erstmal einen Deckel drauf, weil das Ziel ist ganz einfach, das Paprikage richtig schön in seinem eigenen Saft zu schmoren, ja? Das heißt, wir brauchen hierzu noch, schon mal vorbereitet, auf jeden Fall zwei Paprikaschoten und eine Tomate noch mit dazu. Und bei der Größe können es ruhig zwei Tomaten sein, die werden wir erstmal flugs waschen. So, wichtig ist natürlich dass ihr das, das Brettel, wo das Geflügel drauf geschnitten worden ist, richtig schön reinigt und sauber macht. Das ist A und O. Und jetzt schaut mal hier in unsere Töpfchen rein, wie sich so langsam der Saft bildet. Geht mit der Temperatur ein bisschen runter, dass es wirklich nicht anbrennt. Und ich sage euch, der Duft alleine schon ein Traum sensationell, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn erlebt habe, und er versetzt mich natürlich wieder gleich in meine Kindheit zurück. Also Deckel drauf und köcheln lassen. Ja? In der Zwischenzeit, ihr Lieben, setzt euch schon mal einen Topf auf mit Wasser für unsere Nocker. Mit drauf. So, jetzt schnappt ihr euch die Paprikaschoten. Erstmal halbieren und dann das Kerngehäuse aus. Also jetzt hier zum Zeit der Aufnahme, wir haben Winter, deswegen halt nicht die gewöhnlichen ungarischen Spritzpaprika, weil da hat es noch keine Saison. Deswegen greife ich jetzt hier auf die rote Variante zurück. Wenn natürlich Paprika Saison ist, dann verwendet unbedingt den ungarischen Spritzpaprika, weil der ist noch viel aromatischer, viel intensiver. So, die Tomate auch halbieren, Strunk rausschneiden. Hier dasselbe Spiel und raus damit. Die Tomaten einfach nur jetzt hier in grobe Würfel schneiden. Und der Saft der Tomate sowie des Paprikas gibt im Prinzip unserem Paprikasch nochmal diese Saftigkeit, nochmal diese Flüssigkeit, um es wirklich im eigenen Saft zu garen. So, die Paprika auch nur hier erstmal in Streifen schneiden, dann grob gewürfelt streifen und dann grob runterschneiden. So, dadurch, dass sie hier ein bisschen größer sind, nehmen wir jetzt nur anderthalb, die andere, die ich dann für unsere Deko finde, das Gericht halt fertig ist. Im Prinzip schon Paprika und Tomate zugeben. Rein damit.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 Ich sage euch, der Duft alleine schon ein Traum, sensationell, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn erlebt habe. Und der versetzt mich natürlich wieder gleich in meine Kindheit zurück. Also, Deckel drauf und köcheln lassen. Na? In der Zwischenzeit, ihr Lieben, setzt euch schon mal einen Topf auf mit Wasser für unsere Nocker. Den Deckel mit drauf. So, jetzt schnappt ihr euch die Paprikaschoten. Erstmal halbieren und dann das Kerngehäuse raus.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 Jetzt im Prinzip schon Paprika und Tomate zugeben. Nein damit. Nochmal umrühren. alles vom Rand ein bisschen runter mit in den Topf rein und wieder Deckel zu Okay, dann bitten wir uns den Lockernteig hier brauchen wir einfach jetzt eine Schüssel dazu wir nehmen uns das Mehl daher wir gerne noch für die Geschmeidigkeiten Tropfenöl mit rein. Das ist jetzt hier ein Sonnenblumenöl. Riesesalz. So, das muss ich schöner zäh, flüssiger, geschmeidiger Teig werden. Im Deutschen gibt es den Schwäbischen Spätzleteig. Und der kommt dem natürlich sehr, sehr nah. Also schön schlagen, damit auch schön Luft unter den Teig drum rumkommt. Das wäre sensationell. den stellter beiseite und, und lassen ihn einfach erstmal etwas ziehen. Zwischendurch wieder mal hier bei unserem Paprika rühren, umrühren. Macht das vorsichtig, damit das Hühnchenfleisch auch noch kompakt bleibt. Wasser für die Nockerm Kopf. Da geben wir schon mal schön Salz ins Wasser. So, hier wunderbares Box Salz rein ins Wasser. Perfekt. Läuft. In der Zwischenzeit, trotz all dem, machen wir noch Flux unseren Gurkensalat fertig, dafür brauchen wir hier fein die Reibe, den Hobel. Jetzt werden wir die Gurke etwas salzen Und noch eine Prise Zucker. Und dann stellen wir uns den Gurkensalat hier einfach erstmal beiseite zum Ziehen. Genau. Schauen wir mal, was unser ich habe hier gemacht. Das sieht sehr aus. Ich weiß noch, was es hier von schöner Form gebildet hat. Ein Traum. Die Tomate zerkocht jetzt halt schön und gibt hier wunderbaren Geschmack ab. Falls jetzt wirklich mal zu wenig Fond drin sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, könnt ihr ruhig gerne einen Schluck Wasser mitzugeben, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings nicht zu viel, das ist wichtig. Jetzt werden wir hier gleich mal kosten. Hm, oh, geil. Entschuldigung, der Ausdruck, aber ist einfach so. Also wie gesagt, beim Paprikage ist es wichtig, halt dort auf andere Gewürze großartig zu verzichten. Das heißt, dort spielt wirklich die Dreifaltigkeit ganz einfach eine große Rolle. Fett, Paprika, also Gewürzpaprika und Zwiebel. Das sind die Hauptkomponenten, die ihr für euren Pörkölz- und Paprikash-Ansatz immer braucht. Der ist essentiell. Also hier wieder Deckel drauf und in der Zwischenzeit... Machen wir uns jetzt einfach mal die Nockern fertig. Dafür habe ich hier ein Schwätzelsieb. Das werden wir mal ganz kurz hier noch kalt abspülen, bevor es zum Einsatz kommt. Nochmal flüssig hier unseren, unseren Teig angeschaut, das sieht gut aus. sensationell und den geben wir jetzt hier auf unser unser blech ja. auf mit hier und dann wird es hier mit dem spachtel da halt drüber geschaut, ne? Knockern. auch das Sieb drauf und dann Spachtel mit dem Spachtel hier schön drüber ziehen sensationell bis alles drin ist geht da hinten noch mal lang jetzt lasst ihr die noch mal aufkochen sehr so, lieben die Nocken kochen jetzt und jetzt gießen wir die hier durch sieben Ab. Etwas Mangelizer fett rein. Deckel drauf. Und dann gucken wir mal hier, was unser schirke macht. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal hier das Geflügel an sich raus, ja, weil das ist gar. So, jetzt habt ihr den Paprikafond hier, den lasst ihr jetzt noch mal schön aufkommen, dann nehmt ihr euch von der sauren Sahne. Bleiben jetzt mal hier, da ich ein bisschen Rosel mit dazu, so, dann hier Randeband, ein Esslöffel Mehl dazu. So, die Geschichte tut er mal glatt rühren. So, Richtig schön glatt rühren die Nummer. kommt die ganze Geschichte. Hier zu unserem Paprikafond. Schön einrühren. Ja, wir binden jetzt im Endeffekt hier unser, unseren Paprikasud schön mit der sauren Sahne und mit dem Mehl ab. mitnehmen. Schön verrühren. Und jetzt muss es durch die Zugabe von dem Mehl natürlich noch mal kochen. So zwischen vier fünf Minuten. Lass das noch mal durchköcheln. So jetzt merkt er auch, dass es schön anzieht, es dicker wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Ne? Hier zwischendurch schon mal. Oh, oh ja, oh, ja. Und er ist nämlich alles. Also es ist das sehr schmackhaft. Das ist der Wahnsinn. Einfach nur lecker. So, jetzt gibt es Hähnchen wieder hier dazu. So, rein damit. Und jetzt lasst ihr die ganze Geschichte... Ein, zwei Minuten aufkochen mit den Hähnchenteilen drinne und fertig. Okay. In der Zwischenzeit werde ich jetzt anrichten und zwar als erstes den Gurkensalat. Dazu ganz profan, ganz einfach hier die Gurke rein, ein bisschen von dem Gurkensaft dazu, dann kommt hier ein kleiner Löffel vom Sauerrahm oben drauf. Und dann haben wir den Ungarn noch ein bisschen Paprikapulver oben drüber gegeben. Dann ist der Gurkensalat schon mal fertig. Ja, bleibt da stehen. So, jetzt nehmen wir uns den Teller daher. Schön vorgewärmten Teller, wie gehabt, das kennt ihr schon. Hier schön die Lockern drauf. Dann hier von unserem von Männchen. von der Soße noch mit drüber. Ein Traum habe ich euch. Ihr habt wir jetzt gesagt, geben wir noch etwas von unserer Paprika dazu. Ein bisschen Petersilie und hier habe ich noch ein Multisatzweigchen. Den noch mit dazu. Und, und et voilà, meine Lieben. Hier Paprika Schierke Rizzo Modera. Also nach Rizzo-Art, so wie ich es in meiner Kindheit genießen durfte. Dazu noch mm, ein sensationeller ungarischer Gurkensalat. Also ihr Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr ganz einfach mal hier den Kanal abonniert. Da kommen noch mehr ungarische Kindheitserinnerungen in Form von Gerichten auf euch zu. Abonniert meinen Kanal und ihr dürft gerne kommentieren, wenn ihr Fragen habt. Kontaktiert mich, schreibt mir. Ich gebe euch gerne Antworten, ich gebe euch gerne Hilfestellungen. Und in diesem Sinne, habt einen geilen Tag, macht's gut, viel Spaß beim Zuschauen, beim Nachkochen und danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Ciao, macht's gut, euer Rizzo. Und jetzt heißt es, Joetwadjot. Guten Appetit. Ciao.